Ja, lieber Herr Balz, lieber Herr Weidmann, noch einmal herzlichen Dank für die Einladung, auch dieses neunte Zahlungsverkehrssymposium für ein interessiertes Publikum durch ein spannendes Programm zu führen. Ich bin dieser Einladung frei nach dem britischen Forscher Ernest Sterling herzlich gerne gefolgt. Er sagte nämlich Anfang des vergangenen Jahrhunderts: Die Aufgabe, die Sie mir übertragen wollen, ist so schwierig, dass ich nicht wage, sie abzulehnen. Warum ist die Aufgabe schwierig? Ganz einfach, weil es angesichts der Geschwindigkeit der Fortschritte, der Entwicklung immer schwerer fällt, den Überblick zu behalten und auch nur ansatzweise erraten zu können, was morgen, was übermorgen, was übermorgen kommt oder was gar nicht kommt. Warum bin ich trotzdem gerne gefolgt? Zum einen, weil es mir Spaß macht, hier für Sie moderieren zu dürfen. Zum zweiten, weil ich ich glaube, dass gerade in so bewegten Zeiten, wie wir sie gerade haben, wir alle gut beraten sind, sich mit Menschen auszutauschen, sich mit Experten auszutauschen, denn die Entwicklungen dieser Tage sind wirklich ausgesprochen vielschichtig und ausgesprochen spannend. Wie heißt es hier in der Einladung zu diesem neunten Zahlungsverkehrssymposium dazu Nichts ist so beständig wie der Wandel, technische Innovationen, die voranschreiten, die Digitalisierung? Auch im Bereich des Zahlungsverkehrs und der Wertpapierabwicklung sowie neue regulatorische Vorgaben stellen die Marktteilnehmer vor immer neue Herausforderungen, bieten jedoch auch erhebliche Potenziale. Auch im Zahlungsverkehr, denn es gilt natürlich nicht nur für den Zahlungsverkehr. Und wie sagte ein kluger Mann vor gar nicht allzu langer Zeit, da habe ich es gehört, Digitalisierung ändert nichts, nur alles. Und er tat das nicht resigniert, wie man vermuten konnte, sondern er tat das wach, und angriffslustig und in der tat ist digitalisierung längst im alltag von uns allen tief tief angekommen und stellt manche vor herausforderungen andere verunsichert die fülle und die geschwindigkeit nehmen wir nur ganz aktuell den fall riso ich weiß nicht wer von ihnen alles das video gesehen hat ich will es auch gar nicht diskutieren sondern mir geht es vielmehr um die reaktion darauf um dieses Manche sagen Bankrotterklärung, ich weiß es nicht, aber diesen vermeintlichen schwierigen PR- und Social-Media-Auftritt, den hier eine der führenden Parteien hingelegt hat, die ganz offensichtlich keine Antworten auf so etwas hat. Und das im 21. Jahrhundert. Nehmen Sie die 16-jährige Klimavorkämpferin Greta die vom amerikanischen Time Magazine in die Liste der 25 einflussreichsten Teenager des Jahres 2018 und in die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres 2019 aufgenommen wurde. Sie hat eine Million Abonnenten bei Facebook, sie hat 650.000 Follower bei Twitter, sie hat 1,7 Millionen Abonnenten bei Instagram. Und all das zeigt doch, dass sich hier eine völlig neue Form der Kommunikation, der Meinungsbildung und auch der politischen und gesellschaftlichen Einflussnahme entwickelt. Man muss das alles nicht gut finden, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber man muss es akzeptieren und man muss sich darauf einstellen, dass das gerade für die Kreditwirtschaft ein Spagat ist, zeigt nicht zuletzt, oder zeigen nicht zuletzt Äußerungen von unserer Kanzlerin. Sie rief den mehreren hundert Anwesenden auf dem deutschen Sparkassentag zu, bleiben Sie der Fläche gewogen, um fast direkt hinterherzuschieben, die Kreditwirtschaft braucht Automatisierung von Prozessen. Wir brauchen Anpassung von Bankdienstleistungen an veränderte Kundenerwartungen. Wir brauchen eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Institutsgruppen, um im Zahlungsverkehr, beim E-Commerce gegenüber den Internetgiganten mithalten zu können. All das zeigt, wie schwierig dieser Spagat ist, in der Fläche Konkurrenz zu den Internetgiganten zu gestalten. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Wir werden es sehen. Auch eingängige Studien, meine Damen und Herren, bieten da nicht wirklich Hilfe. Ganz aktuell eine Bitkom-Studie, Digital Finance, sie hat das generelle Verständnis befragt für das Thema Banking. Das hat seit 2016 spürbar zugenommen, aber 53% Prozent der Besagten, dass sie gerade die vielen digitalen Angebote rund um Banking und Bankdienstleistung und Bezahlen nicht verstehen. Zwei Drittel sagen, dass persönliche Beratung am Schalter furchtbar wichtig ist, das sind aber schon 6% weniger als noch vor einem Jahr. Und damit liegt das digitale Beratungsangebot erstmals gleich auf mit digitalen Angeboten wie Online-Banking, Banking-Apps und Online-Beratung. 58% der Menschen, der Befragten, legen Wert auf viele Bankfilialen, die einfach und schnell zu erreichen sind. Gleichzeitig nutzt fast jeder Dritte ausschließlich Online-Banking. Also Sie sehen, auch hier kann ich Ihnen nicht wirklich Hilfe geben über die Studien, was da morgen auf Sie zukommt. Der Wandel ist im vollen Gange, meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich bin sehr gespannt, welche Ideen wir im Laufe dieses Tages hier entwickeln können, welche Antworten Sie von den Experten bekommen werden. Hier möchte ich, ob Sie das, ob Sie das gemeinsam machen, ob man das alleine schafft, ich glaube, alleine wird es schwierig, man muss nach Partnerschaften gucken, man muss nach Kooperationen schauen, aber auch das ist nicht ganz so einfach und da gibt es die schöne Geschichte von Igel und Kanickel, wobei ich schon jetzt sage, ich überlasse Ihnen selber, was sie daraus machen. Igel und Kanickel beschlossen nämlich einst, gemeinsam auf Futtersuche zu gehen, weil zusammen ist das einfacher. Und alles, was sie finden wurde beschlossen, wird ganz ehrlich geteilt. Sie gingen los und fanden relativ schnell eine Pflaume im Gras, und dann sagte der Igel: "Wir teilen." Hier, ich bekomme das Äußere, du bekommst das Innere. Er schmatzte begeistert das leckere Pflaumenfleisch, während das Kanickel nur zäh am Stein herumnagte. Beim nächsten Mal sagte das Ertäuschte, weil immer noch hungrige Kanickel, machen wir es umgekehrt. Als sie dann eine Nuss fanden, fraß der Igel den leckeren Kern und das Kanickel nagte wieder an der Schale. Das sei unfair, maulte das Langohr, das ist ungerecht. Nein, nein, sagte der Igel, es ist alles nur allein deine Schuld, du hast dich schlicht und einfach zu früh festgelegt. Damit, meine Damen und Herren, jetzt direkt hinein ins Tagungsprogramm. Mehr Europa, so übersetze ich mal ganz frei den Vortragstitel von Herrn Mersch. Mehr Europa, die Wahlen vom vergangenen Sonntag haben gezeigt, dass es hierzu höchst unterschiedliche Vorstellungen gibt. Konservative Sozialisten sind zwar immer noch die beiden stärksten Kräfte im Parlament, allerdings nimmt die Vielständigkeit durch die Erfolge des linken, des rechten Flügels, der Grünen, denen das Thema Klimaschutz zu ungeahnten Erfolgen verholfen hat, zu. Und ich bin mir sicher, einfacher wird Regieren und gestalten in einem Europa in Bewegung damit sicherlich nicht. Was also muss Europa nun tun? im Zahlungsverkehr wohlgemerkt nicht auf der großen politischen Ebene, um nicht zwischen den Kräften aus USA und China zerrieben zu werden. Welche Lösungsansätze gibt es für eine gemeinsame Politik, für eine gemeinsame Wettbewerbsstrategie? Denn klar ist auch bei alledem, mehr Europa heißt immer auch ein Stück weit weniger eigene Souveränität. Jeder Fortschritt in Sachen Zusammenhalt bedeutet auf der anderen Seite einen Verzicht. Und gerade im Zahlungsverkehr, Sie alle wissen es viel besser als ich, in den vergangenen Jahren sind viele Bestrebungen zur Einheitlichkeit und Schemes eben genau an dieser Frage gescheitert. Ganz leise mal davon abgesehen, dass manche regulatorische Eingriffe die Wirtschaftlichkeit mancher Vorhaben in Frage gestellt haben. Was ist also 2019 fortfolgende anders geworden? Warum kann mehr Europa im Zahlungsverkehr nun gelingen? Welche Rolle spielen dabei Aufsichtsbehörden, Notenbanken, Gesetzgeber? Ich bin nun gespannt auf den Vortrag von Yves Mersch, der in der Funktion von Europas wichtigsten Bankenaufseher im Hause der EZB heute hier ist, aber aus guter alter Tradition noch den Zahlungsverkehr über viele Jahre begleitet hat. Sie waren, glaube ich, auf jedem Zahlungsverkehrssymposium, bei dem ich auch war. Ich freue mich, dass Sie heute wieder hier sind. Bitte um Ihren Vortrag.